Hi und willkommen mein name ist an die und ich bin euch zurück zuletzt super smash bros ultimate schuld und zwar nackt oder <lacht> Komm, gehen wir mal zum anziehen äh, wir spielen klassisch muss übrigens ne? und dann sieht schön bunt aus multiversum des monado, monado klingt irgendwie wie so ein getränk oder äh, ja. Drei Charaktere sind auch übrig. Schuld, Bayonetta und Cloud. In der Reihenfolge wenn man spielen. Na komm mal ja. dann ist Smash wir sind ja richtig überpowert, ne? Also. Wieder an. Äh. Ja, Chronicles nie gespielt und habe ich glaube ich auch nicht so vor nehme ich an also nicht ich habe nie von alleine davon gehört also durch automatisch nicht mich darum kümmern also also nicht ich habe schon genug rollenspielserien auf die ich mich konzentrieren kann ich krieg den nicht raus oh. ich schuld habe ich irgendwie noch nie gespielt so ich nehme jetzt das blatt und auf so rum zu springen man bleibt immer um einfach mein gott und bleibst du mal da gibt es jetzt wieder nicht der ist schon wieder der fliegt einfach nicht raus danke oh mein gott mein schon ganz war eine riesige Reichweite aber die ganze Zeit wenn man springt dann natürlich nur in so eine linie hier schießen äh, schlagen hat also wieder abgestellt oh gut ich habe mich gerade aus versehen in der luft irgendwie wieder ausgewichen also dachte ich hätte das schon wieder So, jetzt mal schmettern. Sagt schmettern und beims raus so muss das gehen was ich irgendwie so ein umhang gehabt schuld umhang umhang unhangen um aktiviert sehe alter hat das schaden gemacht soll ich dich weg pass auf oh, du besser macht aber auch oft diese angriffe ne? da muss jetzt he? bin ich metall schuld Mit den einen Angriff kriegt die mal getroffen, aber wenn ich, ich dachte, das war es jetzt, ich komme nicht mehr rein. Danke, warum ist das so schwer? Die raus, ja, ist klar. Oh, ich krieg die Krise. Ey ich muss natürlich noch mal einmal frecken ne? oh, 0.3 cloud kommt nicht langsam da wollte ich nicht machen oh. wenn ich probleme mit schuld zu treffen also kann man halt auch machen genau so war glaube ich vorher ne? auf zu blocken man raus so ich grab er mich jetzt also mit den angriff habe ich immer ne? aber manchmal ich mal einen smash angriff mache Möchten Sie wieder aus. Aber ja, tschüss. Was ist das? Na ja, komm, gut, <lacht> tschüss. Boah. Wir eigentlich nicht so schwer sein, die Gegner zu treffen. wie Schuld kann die Gegner voll schnell raushauen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Aber warum konnte ich da nicht treffen? Sogar von da unten sehe dich seh ist das? Gut. ja so geht das. Ich mit meiner Limonade erledigt. Äh, ich meine Monado. So heißt das Ding, ne? Ja, wir machen wir nur eins gegen 1, ne? Gut. Ich wollte das Ding nicht aufheben. Was machst du da? Was ist das? Und gesagt, schmettern. Nein. Wer ist jetzt noch gewesen? Warum habe ich Springen aktiviert? Boah, der will mich hier direkt raushauen, Falsch, Richtung. nein nein nein war das Versuch mal nein nicht auf mich mann gott na das ist wieder zurückgekommen Boah. ich dachte das geht einmal so ganz herum oh. junge der hat noch 100 jetzt einfach nicht hier aber ich so probleme mit die raus mit schuld Gibt es da einfach nicht ja, 6,8? Das frustrieren mir für Meister und Gefühl crazy? Und werden nicht so Warte mal. Boah. hat man hatte nicht irgendwie Der Impulse ist Speed war da. Mir hat einer. Boah. Wird nix. Seine so Tilts sind gut hier, aber alles andere irgendwie nicht so. Boah, geht rein. Boah, geht da rein. <lacht> Ey. Geschafft doch. alles oh, das ist Klärchen, ja. Meister. Nur meister antwort so eine blöde Punktzahl ab oder wie? Ah, Dreck. <lacht> Ja, ich war trotzdem getroffen. Geil, war Junge. Habe gar nicht damit getroffen. Geil, ja, bringt irgendwie nicht. Stellt bitte kommen mit Schuld nicht klar. Ich will das jagt werden, mein Gott. Dann nicht immer irgendwie kürzer, wie man aktivieren kann oder so. So gehört, weiß ich nicht, war das erfolgreich. it. ich bin Australier. Australische Akzent soll sein, oder wenn ich Australisch keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendein Akzent geben. Genau Girl, lieber Bosskampf-Thema gehabt. Genau so ein, zwei Lieder von Circle Chronicles. Und äh, der Postkampfthema ist richtig gut, weil <lacht> wir Lied hier auf dem Trailer von dem so. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Bayonetta, die ehemals, weil nicht auf in Smash 4. also vom was ich gehört habe. Wird andauernd hat andauernd Turniere gewonnen und ja, glaube ist aber nicht mehr so der Fall in diesem Spiel, ne? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ne, Out. Ja. Um. mein Gott, das. Noch zweimal sehen wir diesen Bildschirm hier außer als muss hat auch hier so was, also ja, ich werde es vermissen, wenn das nicht der Fall ist. Also, ja, passt kommt Thema jetzt mit dem, oder keine Ahnung, Bestimmt so eine medley oder Melee. Name, wie man das ausspricht medley also wenn verschiedene songs so gemischt werden in ein song also ich freue mich schon auf all modus modus oder wenn man nicht jedes mal aufnehmen außer dort wirklich nicht so lange also jemand das wie multi smash also man kämpft halt gegen alle spielbaren charaktere auf einmal ne? hintereinander weil ich ehrlich gesagt ziemlich schwer ich stelle mir ziemlich schwer vor also wenn ich irgendwie zwischendurch Heilitems so also zur Verfügung stehen also ja mal schauen schauen wir abläuft ich habe nur glaube ich einmal sehr früh irgendwie so da reingestuppert wie das aussieht und ja, ja wieder ist eine Anspielung an diese eine Mission aus Monster Hunter World, wo man so ein Ei klauen muss und einen Rider das ein los verfolgt ein. Habe ich in so einem Best of ja, auf meinem englischen Kanal gemacht. Und ich versucht ein Ei zu klauen und von diesen blöden Drachen verfolgt, ey. Aber voll stressig. Okay. Klasse. Gut, dann kommt jetzt noch bayonetta und cloud Hemons ganz zum schluss auch man weiß sie cool aus das einzige was ein bisschen anders aussieht damit eigentlich ein ticket zurückbekommen das war mich nicht was bayonetta kann nur einmal im multi smash gespielt ich kann ich glaube kann schießen die kann zeit anhalten ich weiß ihre smash angriffe sind voll übertrieben sich hat meine wurf hat den schild von dem durchbrochen ne? ja. nein ist das nein also am glänz ich weiß nicht ob das was bringt Hexenzeit. Ja, Bayonetta habe ich nie gespielt. Ich nehme man es ist wie nennt man hat and Slay, Sowas wie der Make Cry. der Make habe ich gespielt, weil ich auch spielen, der fünfte Teil rauskommt. Hexenzeit. Jetzt kann ich den Jetzt kann ich den Falken kaputt hauen. also kann sich ein Schmetterling verwandeln, wenn sie Hey, Boah, das ist jetzt wieder nicht wahr. Ey. So ein Kackdreck, ey. Ich verarscht mich doch hier. Bist dich, bist dich. mein Gott, warum kämpfen wir überhaupt in der im Level? Ja oh, oh. mal drei, ehrlich. Ich wieder feiern Nee. Er ist aus. Boah. Wird. Also kann egal halt mit Pistolen umgehen ne? weil ich weiß vom bayonetta ich habe mir nur irgendwie dieses death battle angeguckt hier weiß nicht da hatte für das bayonetta death battle Und da weiß ich nur so ein paar Sachen. ich weiß dass sie vier knarren hat zwei in den händen zwei in den füßen weil irgendwie komisch ist ich weiß dass sie irgendwie ihre haare als äh, waffe benutzt zum Kämpfen und so. Auch irgendwie komisch. Sehr gut. <lacht> und weiß ich weiß nicht. Hier hat irgendwie so ein Dämon, den so rufen kann. Mit die diese Arme und Beine sind, die man sieht. welcher irgendwie Metroiden-Kopfnüsse geben kann. Ja. Irgendwie so war das weiß nicht. Aber irgendwie so eine Katzin oder so. Und da hat irgendwie madame butterfly ist glaube ich nicht ne? und ja irgendwie den dämon den sie irgendwie rufen kann kann irgendwie mit mitten zerstören indem sie irgendwie eine der gibt <lacht> und zum teufel Oh wobei so weit hat gesagt hat aber oh, sehr gut nein nicht gut okay ich weiß ihre ultimate da muss man irgendwie button oder irgendwie so was machen ich weiß es nicht okay wow, blickt doch mal raus ja ich habe die ultimate irgendwie nicht ausgelöst gekriegt also ja Geil. Boom in die Fresse. ja, irgendwie muss man den Gegner oder so treffen dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein Ding gemacht. Also ja, ist klar. Ich dachte, nicht schaffe. Okay. Also mein Charakter nach Wahl auf jeden fall nicht angriffe sind irgendwie komisch ich treff kaum irgendwie meine gegner oh. nein dass ich da oben bleiben Boah, leck mich Stehen wir nicht, warum gerade nur gegen Meister angekämpft haben? War Ich einfach so schlecht. Ich habe ja mal irgendwie so gedacht. Irgendwie so, wenn man zu wenig Punkte hat, kriegt man vielleicht äh, nur Meisterhand oder so. Hit, aber wir sind noch gar nicht ganz am Ende. Ja, okay. Sie jagt ja irgendwie Engel oder irgendwie so ne? es war Feinde mit Engel, aber irgendwie so aus dem Trailer gesehen. du bist er sich was hat wie habe ich leichter gehabt mit den dinger zu treffen als ich multi smash gemacht habe ich weiß nicht was da Leute, ich glaube, jetzt die Zeit ein bisschen verlangsamen, weil wir die Engel verprügeln können. Heute mal auf, nur Smash-Angriff zu machen. Ja, jetzt gehen wir dieses Ding, weil ich nicht verstehe, wie es funktioniert und so. Okay, jetzt so wir drücken, glaube ich da kann mir halt mal einer erklären nicht dass ich sie irgendwie steuern werde da war mein ausweichen und wir haben sie aber auch ganz schön viele animationen und so reingepackt ne? da will ich mir halt noch ein so weil ich das ding mal mit dem weggerollt er wurde davon noch getroffen ich wollte den kasten so wegschlagen und er sollte dann so in den abgrund rollen das wäre auch gewesen, Palutena Riesen Palutena. Ja, da schießt sie mit den Füßen krass und wie komisch wie ein Affe. Äh. den hat's auch keinen Engel, diesen Göttin, Mann. Naja nur mal nah genug an mich herankommen. Dreck. Genau so in die Fresse. Ich habe eine Göttin in die Fresse geschlagen. Jetzt fühle ich mich stark. Ja, 8.4. Immer noch besser als Schuld. Gut, haben wir weil ich. Bleibt nur noch Cloud übrig. Ja, dann habe ich geplant, Cloud setzen. Clouds von Final Fantasy, das ist meine meine Lieblingsserie von all den Sachen, die glaube ich hier drin sind. Was irgendwie ironisch ist, weil das hier ein Crossover von Nintendo ist. Also, ich sollte eigentlich die Nintendo-Charaktere ja mögen. Nein, das so ein geheimes Signal von mir steht jetzt. Nein, okay wasser hier lockenwasser was Okay. Abby Trot. Was für ein Name. Geiler Name. Chio, was? ist jemand schio Warum sehe ich das jetzt erst? Ich habe das wie oft schon gemacht, 60 Mal. Wahrscheinlich man kann ich die mies nehmen. Das finde ich ein bisschen doof. Komm. Hätte man bestimmt auch irgendwie integrieren können. Haben wir nie mal so benachteiligt. Konnte man schon in Online Matches nicht spielen damals? ich kann die haben die keinen eigenen story modus ich mein kaum schon warum da gibt schon so viele sachen mit denen man die ja erstellen kann und so und dann kann man nichts machen irgendwie abenteuer muss kann man die spielen das ist ja schon mal was aber ja trotzdem mehr mehr rechte für die Mie, bitte wir sagen wir haben noch Zeit für ein bisschen Geistertafel. Weil ich wieder auf Scream so ein bisschen gemacht habe, ne? Also nicht. Der Level 3 Gegner habe ich versucht. Ein paar habe ich geholt, Panisch. nicht 4 habe ich gar nicht angefasst. Ich habe ein paar Geister rufen lassen. Und ja, das ist irgendwie ich sollte das öfter machen, weil keine Ahnung, irgendwie auf der Geistertafel scheinen immer Geister zu erscheinen, die ich noch nicht habe. Oder es scheint erst immer Geister aufzuhören die ich noch nicht habe. Und ja, nachdem ich hier rufen, einige geopfert habe, da muss man ja ein paar geringer Sternige, geringer Sternige äh, Geister einsetzen, die man opfern muss. Und ja, nachdem ich die an geopfert habe, kamen die direkt wieder. Also auf der Geistertafel, und ich konnte mir die wiederholen. Also sollte ich dann vielleicht ein bisschen öfter machen, möchte ich die voll schnell wieder kriegen. und Da sieht sie, wie sie ihn Engel ermordet. <lacht> cool, Endergebnis. Rob 64 und Ticket. Gut, verklaut. Nächsten Part: Klassisch. Ich war in alle Charaktere nicht, ne? dass ich irgendwie einen verpasst habe oder so. Und ich bin irgendwie voll blind. Ich glaube, ich nicht 15.000 ne? oh, Genesect. Aber die will ich nicht, will Dings haben vier Gegner. Hallo, hier ist ein Dings Charakter. Würde katapultierbarkeit für alle. Da wollen wir doch mal sehen. Was für ein Ding brauche ich denn hier erstmal? Nein, nein, blaues da habe ich sogar stück das ist jetzt nicht so dolle aber Sollen wir sorgen dafür, dass wir überhaupt nicht katapultiert werden. Wir nehmen jetzt Bausa. Ja, warum nicht? Startschaden habe ich auch gemacht, ne? aber schon schaffen. Also drei Gegner, merke ich gerade, wird nicht gut. Also geraten. Okay, gut. Das ist nicht 50 Prozent Startschaden. Ja äh. gut. Komm her. Du so, komm her. Hey. ich komme ich nicht zurück das ding ist noch da jetzt nicht mal da danke dieses ding es bringt irgendwie nicht 15 50 prozent schaden item blocker bluminator komm jetzt kriegen die dadurch hoffentlich schaden Heute Katapultierbarkeit für alle. Ich uh. so viele Grabs zu machen. kommen Weiß also ich, habe jetzt nicht auf, Was muss ich den Hauptgegner erledigen. Also dich. Komm. Oh, lass mich los oh, warum ich das jetzt wieder nicht hin oh, er gerade natürlich ein schild ist klar Hey, her damit ja, du bist raus sau rauskommen? Das gibt es jetzt nicht tschüss mein gott schildbremser ich habe nicht mehr so viel von diesen Dingern. Boom. Okay. noch bei hohen schadenswert kurzzeitig unverwundbar ich brauche nicht dieses nächste ich brauche so Schild Dinger immer noch nicht sehen okay dann muss ich den ja noch von denen erledigen gut so, was auch immer kommen wir noch hier mal einmal vorbei und jetzt kann ich für 15.000 Dinger holen Sie angriffe genau das will ich nicht haben ne gut ich sagen das war's für diese Folge in der Folge machen wir weiter im Abenteuermodus wo wir ja wieder in ganz komplett neuen Gebiet sind ne? und ja ich habe euch hat der Part gefallen und Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und ciao.